Der hat seine Jahre gehabt, hat seine Stunden mehr als genug drauf gehabt. Also es sind dort schon Probleme also, aufgetreten und so, dass wieder die Arbeit, also die Gemeindearbeiter, wieder das sicher mit dem Arbeitsgerät arbeiten können. Und das war mir ein Anliegen, das da ein neuer Gut, weitere Worte bitte? Also, ich danke und sonst sagt keiner dahin, dass er das in der letzten, ich glaube, in der vorletzten Sitzung einmal aufgebracht hat, das Thema, sonst hätten wir heute einen Antrag gehabt. da. Danke. Herr Gut. Äh, der Kommissar zum Antrag: ich stelle im Antrag der Gemeinderat der der der die die Und wir haben plus des alten 80 in der Höhe von in der beschließen. Wenn Sie damit Einstimmen. Gut, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, LED Straßenbeleuchtung. da geht es auch wieder um eine für die, die schon bereits anzuschaffen, Straßenleuchten und ich und ist der Thomas Marath bitten, dass er die Zahlen und groß und draußen ist eigentlich die Kondition, sein Geig wie beim Traktor, dann kann man nichts hinzu. Ich will eigentlich, außer den Beträgen, die haben sich verändert, der Garnis beträgt 117.400, die zur Vollkampf über die Grenzen, die 31 Beträger, 18 Möglichkeit, die Gesamtbeleitung von 117 für 95 gegen 118 aus 83, war wieder ein rechnerlich für Und es zum Herz ja. Gut, Gut, schön. Gibt es dazu bitte, wie das, ist? die Garantie ist für diese äh, Rechten? Die Kann ich da aus dem Stand hast du nicht die ja. hast du das Zehn Jahre zu Gut, gibt es noch weitere Fragen? Dann okay. stelle ich den Antrag die Gemeinde nach dem Jahre des in Höhe von 107.400 mit einer Laufzeit von 10 Jahren zum Antrag der Gemeinde hat sie bis 19.06.2013 geschlossenen den Strafenbeleuchten zu den Vorrednern die Beziehung an die Volksbank Le Boch zu beschließen. Deshalb einverstanden, der ich bitte noch Zeit wieder zustimmen. Ja. Dankeschön. Einstimmig. So dann kommen wir jetzt zur Erweiterung des Prozesses und da das der und Ich zwar mit ist der einer barrierefreien und sowie zu neuer Ich darf unser Bauungsleiter bitten, die Pläne auszusprechen, Schulumbau sind wir mehr oder weniger kostenmäßig im Rahmen. Das heißt, wir werden die Kosten, die sozusagen veranstaltet sind, aus dem jetzigen Stand noch unterschreiten. Und jetzt sind wir an die Erstellung 6 herangetreten, mit der Veranstaltungssitzung, dass wir sozusagen die Schule ja schulisch verwenden. Das heißt, die Schule ist ja behindertgerecht eingerichtet. Die Veranstaltungssalle ja, müssen wir zwar selber als Gemeinde noch adaptieren, aber ist ja genauso zu Schulzwecken, muss sie ja dann genauso behindern gerecht sein. Und sie hat jetzt auch so, Ordnung, äh, hat nicht, so das ist in Ordnung, sie nimmt das als Erweiterung auch. Es ist also eine positive Zustimmung für ihr Schriftstück ergangen an die Gemeinde mit der Bedingung, dass die Gesamtkosten überschritten werden dürfen. Und dabei ist jetzt die eine Sache, dass sozusagen da ist der Abgang, der bestehende Abgang. Wie wird der quasi einen Innenlift machen, da hat der Rand montiert, das ist dasselbe wie zum Beispiel auch beim Dr. Hörmann, der Schiebgriff, der Treppenlift, das würde da eingerichtet werden, oder da runter. Wir lassen ihn ein bisschen die Wand einbauen, damit die Mindestweite von 1,40 m da volle Tür einläutet. Dann würde da die Sanitärgruppe in der Form umgebaut werden, dass die Tür ein äh, Stück weiter nach rechts versetzt wird, weil da muss sich die Stufe entfernen, damit die da Ratten zusammenbringen. Das heißt, da passt ja auch wieder gesetzmäßig äh, zusammen, würde dann vor, was ich was jetzt so der Regieram ist, dann würden wir auch setzen da sozusagen ein direkte Sanitärzelle ein, da so als Regierung ist vollkommen ausreichend, man würden den früher halt und belassen und hätten dann sozusagen dort behinderten direkt das WC, die Rampe, mit und die Treppen die Tappe, zur Schulung und die Verbindung und wird damit erledigt. Die zweite Geschichte, die ich auch noch akzeptiert habe, ist, habe die ganzen Spielgeräte von der Schule, wir stehen irgendwo herum. Die Absicht ist ja, dass also auch die Außenbereiche von der Schule, zu die Sprungräume, Laufbahn, dass das Ganze zu diesem, äh, wie jetzt sozusagen, die äh, Eindigung, die erweitert worden ist, kann man nur diese Einrichtung, immer so so gestalten und einrichten, dass er funktioniert, dass wir ordentliche Laufzahnbahnen zusammenbringen, dass wir Sprungbüren zusammenbringen. Und dann brauche ich aber in dem Bereich auch irgendwo einmal Möglichkeit, dass ich die Gerätschaft abstelle, aber sonst haben wir wohl ordentliche Laufzahn. Aber das es wird wieder keine Nutzen, so wie es jetzt in den letzten 20 oder 25 Jahren der Fall war. Das ist eine tadellose Anlauf dort, die zwar von mir nicht den Richtlinien entspricht, aber sie ist nicht nutzbar die ganzen Gerätschaften, die sie im Außenbereich brauchen, müssen sie über die Straßen hin und her und das macht schon Unternehmer. Also es hat sich keiner gemüse gefühlt, dass da das Ganze ankommen wird und so wäre jetzt auf der Rückseite, das ist, das, das ist, das. Das ist wenn Sie jetzt die Veranstaltungshalle anschauen, wo der, Außen, der, der Außenopfer vorhanden ist, das ist so ein Wiener, was ausgebaut ist. Und das wird man einfach mit der Rückseite verlängern. und dort... Das, Box das heißt vom Baukörper her, du hast es komplett integrieren, fällt eigentlich gar nicht auf und hätte dort sozusagen der den Müllerraum, dort bringen wir einen allgemeinen Abstellraum, weil wenn du unsere Rampen runter anschaust, ist alles andere, als wäre Leibig, wie das ausschaut. Und das könnte man alles da hinten unterbringen, inklusive dieser Spielgeräte oder Bildgeräte, die man die Schule benötigt. Und die Kosten können wir alle jetzt in der Abrechnung nicht unterbringen, das heißt den Halbwohnschleifen, äh, das haben wir jetzt auch schon Dann haben wir die Halle eigentlich auf den letzten Stand äh, unter dem Motto Schule hinten äh, direkt ausschalten. Gut, äh, danke für die Ausführungen. Gibt es von eurer ja. Seite eine Wort, zu dem Thema? Ja, es ist, das ist das angesprochen worden, ist aber das die Fortschritte oder was ist jetzt günstiger, der Finanzierung her ausgefallen, als wie geplant, heißt, also, dass man da ein Kredit oder was, was beantwortet worden ist, für den Umbau da hernimmt. Also also die, die Mittel, Mittel, Mittel die noch zur Verfügung sind, können wir aus dem Kredit aus dem Ausschuss Wenn Investitionsdarlehen ja. die die Volksschule, sollte, das machen, sollte es rüberkommen, also. ich sage jetzt am 5.000, also irgendein Betrag rüberkommen, wo die Kosten mehr sind, müssen wir dann halt als Baumstattungshalle direkt übernehmen. Alles andere, was bis zu den 4 Millionen Platz hat, und ja, äh, jetzt ist nur die Frage, die Halle ist in der KG-Bahnwort, oder? Die Halle ist ja das Gebäude, das Gebäude nicht das Gebäude gehört der Gemeinde und mit der G hat es gemietet. Und der Gemeinde ist das war also war so. Also ja, ist das Gemeinde. Also gehört der Gemeinde. Gemeinde. Danke. Ja. Äh, weitere Wortmeldungen. Weitere Wortmeldungen? Keine. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat, München die eines barrierefreien Zugangs und einer barrierefreien Sanitäreinheit sowie den Zubau neuer Lagerräume bei der Veranstaltungshalle Detroit gemäß dem vorliegenden Entwurfsplan vom 12.11.2013 beschließen. Die Finanzierung der Zu- und Umverarbeitung der Forschung stützt sich auf der täglichen Nutzung die durch die Hochschule braucht bewegen. Sport etc. Und das dann general, sanieren der Botschiff jetzt noch, wobei die Post der Botschaft einzuhalten ist. Das ist Antrag darf ich noch kurz, darf ich mir gerade noch was einfallen? Darf ich noch kurz äh, was ergänzen, damit wir einen Antrag machen? Bitte, Robert. Gott, was, was, was äh, nachdem, nachdem du vorher gesagt hast, dass das auch im Zuge dessen die Böden abgeschnitten werden? Sind schon. Von der Arbeit. Ja, oh, okay. Jetzt eine Frage von. von wenn man das Ganze von, von der Seite sieht, wenn Veranstaltungen sind, beispielsweise wenn im Geräteraum eine Bar aufgestellt ist und dort der Spülbecken ist, jetzt nur zum Thema Spülbecken, dann ist das, ich sage einmal so adäquarisch, äh, dass, dass, dass äh, die Flüssigkeiten da drin sind, wenn ein Tauchpumpe rausgebunden werden müssen. Also das entspricht nicht mehr, glaube ich, der, der Zeit, wie man... Dass man das adaptiert muss. Zum Beispiel, ja, dass man an solche Maßnahmen denkt. Guter Hinweis, danke Roman, wir werden es auf jeden Fall einfließen lassen, dass wir das sinnvoll so adaptieren, dass wir es das äh, das sinnvoll, das sinnvoll auf jeden Fall nutzen können. Danke. Bitte, nicht Bitte. Perfekt. geht aber dann nur, du, wir müssen da so wie ein Lahnhebel einbauen, ein paar kleine Buchstürze am Ende, mit der kommt man es dann ohne, weil ohne hier bin im noch drauf, Und ist das ist nichts nicht machbar, ist jetzt. Aber machbar ist es. Okay. Okay. Okay. Ist ja. genau. okay. ah, es ist sehr lobenswert, dass man aus dem Kredit für die Burgschule schöpfen kann. Und was ich nicht verstehe, ist, dass das wieder nur eigentlich teilsamiert worden ist, weil ja die Fenster alle ausgetauscht worden sind. Oder Schule? Also es ist ja, es ja. Ist zum Beispiel dort, wo es relativ zu ihm hat, so wie einmal, genau dort in dem Raum ist, dass die Fenster nicht ausgetauscht worden Bitte. Die Fenster, die Fenster selber, die Fensterflügel, wenn du es anschaust, die sind in Ordnung. Weil sowas etwas zu so kommen, außer mit den ganzen Fenstern, die Fenster sind in Ordnung. Das Problem, ja, das ist was man da. Ja, das ist das Gesamtbild. Meine, ja das ist auch nicht schön, wenn ich da die braune Fenster habe, auf der da anderen Seite habe weiße Fenster. Entweder tausche ich das alles aus oder ich lasse es bleiben. Aber nicht, ich kann da nicht ein Stückchen ausflüchten, da wieder ein fliegen. Ah, also also, es möchte ein Gemeinderat schon ganz klar sagen. der Schuh ist nichts gepflegt. Die Fenster, die jetzt sagen, sind die braunen, die sind momentan noch braun, die werden weiß. Sie <lacht> werden weiß. Sie werden sogar das weiß Das schon fast, Sie werden weiß gestrichen, es bleibt nicht so. Aber nur die Schule muss das ist ja ganz sagen: Es ist wie erneubar. Es ist die gesamte Elektroinstallation neu, es ist die ganze Sanitär- und Heizungsanlage ist neu drin, bis auf die Radiatoren. Und da auch teilweise, wie im Lüftungsanlagen bzw. Klimaschichten wie eine Also da sind wir, wir sind dort von der Qualität ja wie erneubar. Und wenn Sie es jetzt, also, wenn wir jetzt am fertigsten mal zusammen schauen, aber es ist von dem her, muss ich sagen, die Schule ist sicherlich am letzten Stand, nur bei dem Fenster die wir drinnen lassen haben. Das habe ich selber ein paar Mal geschaut, dass man selber im Moment ist, ich werde da Fenster drin lassen, das ich vielleicht in fünf Jahren oder was weiß ich, wann auch weiß, aber es ist nicht so. Die Fenster sind wirklich in Ordnung, nur die Bauteilanschlüsse, das heißt der Fensterwandanschluss. Der ja, ist zum Durchschauen gewesen und das war das Problem. Das tut auf der Seite, ja, genau, die ganzen Anschlüsse, da sollte nie eine Anschlüsse geben. Und die bitte haben wir jetzt wirklich abgedichtet, dass das passt. bitte. Andreas, bitte. Ja, da muss ich die Frauen halt Der Das soll ich gar nicht machen drauf. Das war zum Vermuten ist schon, Das ist auch so gewesen. Mhm. Ja, ja, ja. Vom Dach beginnen, vom Dachbeginn bis runter sind Bauteilanschlüsse die mangelhaft gewesen, dass sie einfach gar nicht da waren. Und dort ist grundsätzlich immer das Problem. Und die Geschichten sind aber jetzt sozusagen von der... Also wenn man es jetzt mit der Wärmebildkamera anschauen, ja. sind wir da von dem wassersichtlich so dicht, dass das Ding funktioniert. Ja. Ausgenommen jetzt das Dachgeschoss an, das haben wir repariert, das haben wir die Bauteilanschlüsse, also b 70 und haben wir dort natürlich nicht gemacht, weil Sachen haben wir nicht angegriffen. Die sind jetzt wirklich so weit saniert worden, dass sie hundertprozentig funktionieren, dass man keine erhöhten Kosten drin haben, kann, dass es optisch in Ordnung ist, aber nur der Umbau dort ist sozusagen an der Außenhaut, ist nur der Sport. Das magst du auch, wenn ich wirklich einmal die Tagfläche angreifen. Gut. Das ist auch ein noch Projekt. Das Danke, Herr Bauungsleiter. Mhm. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Kleine kleinen Antrag habe ich gestellt. Äh, das schreibt man zur Abstimmung, wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte ein Zeichen der Zustimmung. Danke für die Gut, es wird nur zum nächsten Tagesordnungspunkt 12, die öffnung Energiepark in Es hat da bereits mehrere info gegeben. Im Umweltausschuss, glaube ich, es eine Sitzung gegeben. Im Gemeinderat hat es eine info gegeben. Die äh, Informationsveranstaltung wurde auch gemacht und es äh, hat auch eine Aussendung gegeben. Und auf die nächste Aussendungen haben wir paar Reaktionen. Keine Noch danke. Sehr danke. Sehr. danke. Äh, es hat da auch, auch Reaktionen gegeben, äh, zwei Reaktionen, um genau zu sein. Äh, die Anfrage war, äh, ob es dort Arbeit gibt. Wir haben einen, einen Job gesucht, aber sonst hat es eigentlich keine negativen Rückmeldungen diesbezüglich gegeben. Und aus dem Grund äh, sitzen wir heute da, in diesem Antrag jetzt äh, positiv abzustimmen, wenn der Gemeinderat jetzt zu einem eingeschümmenden Beschluss und nur bei der Voraussetzung wird äh, dieser Antrag jetzt formuliert. Äh, bei die Betreiber oder zukünftigen Betreiber, Energie Steiermark, Saubermacher und Holzinsk Graz, äh, seitens der gemeinsamen Umsatzbeschluss benötigen, vor allem wegen einer geben, für die, die Umwelt von kleinen Grundstücken. Ich darf jetzt von einer Seite zu diesem Projekt mit Fragen Herr Stefan. Was bis jetzt im Projekt noch nicht nie ganz dezidiert war, um welche Grundstücke sich genau handelt. Es gibt noch keine konkreten Grundstücke dafür. Das ist, was da auch ist, ist, nur ein, ein Teil. Das heißt, irgendwo im Bereich des Industriegebiets soll es das Ganze dann äh, Industriegebiet, in West. Bitte? Industriegebiet West. Industriegebiet West. Rechts. Auch da, anderen wir noch. Von uns aus gesehen rechts, wenn man das ist. rechts, ja. Ja, okay. Also gleich. Mal. Und es gibt da, sind noch keine Grundstücke gesichert worden. Zusammenhang wird uns als Gemeinde, wird uns auch keine Kosten entstehen.